Hallo Deutschland. Ja, eine kurze Information aus dem Krisengebieten hier in der Sächsischen Schweiz. Es gibt hier einen Waldbrand im Bereich Bad Schandau. Ihr werdet es alle bereits wissen. Ja, es kommt immer wieder zu der Frage, müssen jetzt Einsatzkräfte verpflegt werden und wie können wir dort unterstützen? Können wir selbst helfen? Ich bin gestern den ganzen Tag im Krisengebiet gefahren und äh, habe mich mit den Einsatzkräften vor Ort an der Basis unterhalten. Das heißt, an den Straßen, äh, wo die einzelnen äh, Pumpstationen waren, habe ich mit äh, Feuerwehrleuten geredet. Und dort ist die Verpflegung so, wie man sie sich vorstellt. Ich habe mit den Leuten geredet, sie haben gesagt, äh, ja, wir äh, werden verpflegt, alles gut, alles äh, kein Problem. Und äh, dies zog sich auch in diesen Bereichen immer, wo wir wieder äh, die, die Einsatzkräfte erreicht haben, hin. Jetzt haben mich auch andere Einsatzkräfte angerufen und haben mich gebeten, äh, dort äh, nochmal nachzuschieben. Es geht darum, äh, dass in den direkten Krisengebiet äh, am Feuer, also quasi in der inneren Sächsischen Schweiz, es zu Defiziten in der Verpflegung gekommen ist. So musste zum Beispiel eine Feuerwehrgruppe, äh, über zwölf Stunden mit sechs, äh, mit sechs Flaschen äh, Mineralwasser auskommen, das geht überhaupt nicht und, und wurde halt quasi äh, durch, äh, durch Getränke halt nicht nachverpflegt, äh, weil sie quasi dort in der Kernzone waren und vermutlich dort äh, die Fahrzeuge nicht hingekommen sind. Oder wie auch immer. Fakt ist, äh, dass in diesen Bereichen es schon äh, zu, zu Problemen kommt. Auch haben ja die Kameraden dort mitgeteilt, dass sie es das natürlich viel lieber hätten, wenn dort zuckerhaltige Getränke wären, weil sie bei der schweren Arbeit dort natürlich entsprechend auch ihre Energien verbrauchen und die wieder aufgefüllt werden müssen. Das sind aber Bereiche, dort können wir von der Allgemeinheit nicht helfen. Wir können jetzt nicht in diese in diese Waldgebiete fahren, an die Brandherde fahren, um die Leute dort zu verpflegen. Ich werde aus dem Grund jetzt ins Krisen ins Krisenzentrum hier im Landratsamt fahren und über die Situation hinweisen. Hier muss der Landrat ran, hier muss durch ihn muss diese, diese Versorgung auch mit solchen isotonischen Getränken gesorgt werden. Da sind wir raus. Wir kommen als Privatperson nicht in diese das Krisengebiet, selbst ich bin dort nicht hingefahren, äh, weil der Gefahrengrad äh, sich dort äh, zu bewegen, schon alleine durch die Kohlenmonoxid äh, und CO2-Belastung dort natürlich enorm sind. Äh, das müssen wir unseren Fachkräften überlassen und wie gesagt, dort muss sich der Landrat kümmern. Aus dem Grund, ich fahre jetzt ins Landratsamt und werde das dort mitteilen. Vielen Dank, bleibt äh, aufrecht und äh, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ciao.